Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMP-II oder Boss hier vom Boss Channel Number One. Und herzlich willkommen zu diesem Video hier auf diesem Kanal. Heute dreht sich alles ein bisschen um die mw 2 kampagne die Camos, die man so gesehen hat. Mein allgemeines Feedback zur Kampagne, warum sich's für euch lohnt, die Kampagne zu spielen, egal ob Vorbesteller oder nicht. Und im Allgemeinen, was euch noch so auf diesem Channel erwarten wird, zum Start von Modern Warfare 2. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Ich zeige euch direkt mal die gold Camus. Hat man nämlich in der Kampagne gesehen. Einmal hier von der Desert Eagle. Muss ich ehrlich sagen, erstens sehr, sehr geile Waffe und auch eine geile Goldtarnung. Im Allgemeinen gefällt mir die Waffe. Tipp zu dem Top. Kann ich mich nicht beschweren wirklich ein geiles Teil, bin ich gespannt wie man die noch mit Bauplänen erweitern kann oder mit Aufsätzen, wie es noch aussehen kann aber wirklich erstmal vorab eine geile Waffe zum anderen hat man natürlich die Old Time Favorite AK-47 in Gold gesehen auch sehr sehr schmackhaft Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich muss sagen, mein Lieblingsgold in den ganzen alten CODs war das Gold von Black Ops 1. Hat mir persönlich am besten gefallen. Aber auch die Goldtarnung von MW 2 kann da gut mithalten und sieht wirklich geil aus. So, nun mein Feedback zur Modern Warfare 2 Kampagne. Erstmal muss ich sagen, was mich besonders beeindruckt hat, war die Grafik. Die war wirklich erste Sahne. Habt ihr schon in den beiden Clips gesehen. Also die war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Was ich auch geil fand, war die Storyline war sehr, sehr, ich sag mal, hin und her, hat mich ein bisschen an so einen geilen Actionfilm erinnert. Ich möchte euch da auch gar nicht viel zu viel davon wegnehmen. Wenn ihr sie selber spielt, erlebt den Hasen selber. Es lohnt sich, es macht Spaß und ist wirklich sehr unterhaltsam. Was mir auch noch ein bisschen mehr Vorfreude auf dem Multiplayer gemacht hat, waren natürlich die neuen Waffen, die man in der Kampagne spielen konnte. Da hat mir zum Beispiel die MP7 sehr, sehr gut gefallen. Und im Allgemeinen neue Waffen auch für Multiplayer, macht immer mehr Spaß auf mehr und hat die Vorfreude noch mal bei mir zumindest gesteigert. War ein ganz, ganz geiler Hase. Die Länge der Kampagne auch ganz geil. 6 bis 7 Stunden für mich. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Habe ich übrigens live auf Twitch gestern durchgespielt. Falls ihr da mal gerne vorbeischauen wollt, lasst ein Follow-Da-Link, ist in der Beschreibung, meine Freunde. Warum aber die Story sich nicht nur für story Storyliebhaber lohnt, sondern auch für dich, falls du ein Schwitzer bist und dir die besten Vorteile für den Multiplayer erspielen möchtest, wirst du jetzt erfahren. Und zwar ist das dieses Mal, glaube ich, neu in diesem COD, gab es vorher noch nie. Ihr könnt, wenn ihr die mw 2 kampagne durchspielt bzw. spielt, euch Vorteile für den Multiplayer freispielen. Und das sind nicht irgendwelche larifari fari freischaltungen das ist wirklich heißes Eisen. Da gibt es zum einen drei Stunden doppelte EP sowie drei Stunden doppelte Waffen-EP, wo ihr euch natürlich direkt einen Vorteil verschaffen könnt. Ihr könnt eure Waffen schneller leveln, ihr könnt sie schneller freischalten. Warum das ein Vorteil ist, muss ich euch, glaube ich, nicht erklären. Lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem als Vorbesteller, aber auch, falls ihr ähm, erst das Spiel am 28. bekommt, denke ich mal, lohnt sich es fast, die Kampagne durchzuspielen, um dann richtig gut durchzustarten. Ihr bekommt nämlich auch bei Abschluss der Kampagne eine geile M4 als Waffenbauplan, wo schon ein sie dabei ist und ein geiler Griff. Den habe ich, glaube, ich sogar in der Kampagne gespielt. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, ihr schaltet geile Sachen frei. Und jeglicher Vorteil ist immer gut. Jeglicher Vorteil ist immer gut. Das soll auch das Motto dieses Kanals werden zum Start von mw 2 Und zwar habe ich vor, euch auf dem Weg bei mw 2 zu begleiten, euch geile Tipps und Tricks zu geben, geile Settings, die wichtigsten Einstellungen, wie ihr immer alles rausholen könnt. Und ich möchte nicht der Typ sein, der sagt, das sind meine Settings, macht sie nach. Ich möchte der Typ sein, der euch erklärt, warum diese Settings gut sind, wie ihr sie vielleicht abändern könnt, falls ihr eher ja, ich sag mal eher so oder so spielen wollt, um was dafür jeden Spielertyp das Beste ist. Dafür möchte ich da sein. Ich möchte euch da weiterhelfen, dass dieses Spiel gut ankommt bei euch, dass ihr dabei eine Menge Spaß haben werdet und wir einfach zusammen eine geile Community zu mw 2 aufbauen können. Und ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und euer emp doppel boss ist auf und out no homo zu dem Skur.